Und. Diesmal Start aus dem Hinterland schon. Wir haben schon 10 ja. Kilometer in die und auf Rad Radl von weg. Wir fahren jetzt auf den di de Lago auf, das ist der erste Pass. Und von da geht dann schon der erste Trail bei uns wieder auf. Das sind knapp so 600-700 Höhenmeter. Okay. Und dann schieben wir die Medelia, glaube ich, heißt's. auf den Pass auf. Wir das sind da ein paar Militärstellungen. Und dann geht es wieder zurück nach Ligano auf Trails. Ganz eine coole Runde, wir wollten es eigentlich gestern machen. Ja. Wir beim Kreuz oben, das sehen wir jetzt von da hin, das ist jetzt, das müssen wir uns ein orientieren, genau, das war da oben, dieses Mont della Crocke da, ähm, echt viel cool und haben einen Trail, aber halt das Wetter war ein bisschen bescheiden, ähm, ja, da drinnen ist die Welt in Ordnung, ist ganz ein kleiner Pass, der geht jetzt da rauf und ist dann hinten auf knapp 1000 Höhenmeter Ende, das ist eigentlich da bei dem Video, wo wir die ganzen Bunker gefunden haben, aber wie habe gesagt, wir fahren jetzt in Richtung Norden an, ja, es wird wahrscheinlich die, die letzte E-Bike-Tour da runter werden. Wir haben nur noch zwei Tage mit normalen im Sinn ja. und am letzten Tag, haben wir schauen wir noch. Ähm, ja. Da müssen wir so ein bisschen leiden, dass man das nicht Ja, sie ist bis jetzt echt cool gewesen, das ist ein Wahnsinn. Cool, das ist echt geil. Brutal, also die Dreh, das ist geil. das hört nicht mehr auf, so wie gestern, das hat einfach nicht mehr aufgehört. Nein. Also das sind sicher 20, 30 Kilometer da fast nur auf Dresden, also ein bisschen pflanzt. Und das Coole ist, diese ganzen Dörfe sind alle eigentlich erschlossen mit so Wegal. Vorstellen, vorstellen, vorstellen. Das ist das ist irre. ja also viel Zeit einplanen, gell? Ja, ja. Aber meinen, das geht auch hier, das geht aber lang auch eine lange Woche. Das geht echt lange lang hier, ja. Na, super Sache. Ja, dann werden wir so bauen. Ja, gut, der erste Gipfel ist geschafft. Sehr gut. Da unten seht ihr noch See. Wunderschön. Ja. Das ist ja. Sicht okay. ist gut. Sicht ist gut, ja. Sicht ist da haben wir gestern. Perfekt. Genau, Tom. Genau, und für uns geht es jetzt dann da zurück. Max, du ist es Um Und da. Ist Pass auf. So. Genau. Wohin? Auf das zweite Gipfel da hinten, das ist ein zweiter Gipfel. Da kommen wir jetzt dann so rauf. Und von dann über den kommt den Trail und dann wieder zurück nach Lugano. Klingt ja sau gut. Ja, und cool sehen, das Ganze. Das kann ja dann schon noch weiter. Nur bis jetzt seit wir da sind sind wir eigentlich alles mit den Bikes gefahren, als wir haben das Auto nicht einmal hergenommen. Erstens ist es relativ viel Verkehr gewesen und zweitens ist es eh ganz cool, wenn man mal so 10, 20, 30 Kilometer auf die Ebene fährt. Man, ist so, man sieht ein bisschen mehr und man hat halt auch die Wacklerei nicht und das haben wir gesagt. Nutzen wir jetzt aus ja. die Zeit haben wir ja von dem passt, das ist gut. Auf jeden Fall, so jetzt genau. Also ja. eine Zeitumstellung. Zeitumstellung, deswegen ja. haben wir nur mehr Zeit ja. so Das coole ist aber jetzt auch mit E-Bikes, wir haben es einfach flach ausgeschaltet gehabt, jetzt haben wir jetzt super viel Akku gespart und es genau. sind eigentlich nur noch wo es bergauf gegangen ist eingeschalten. Dann schafft es eine Tagestour mit 70, 60, 80 Kilometern überhaupt kein Problem ja. und geht mit. Ich meine, ist halt nicht so schnell, weil das passt ja und ja, sieht einfach echt ja. man Es fällt dann halt viel auf, wenn man oft zu radelt, das mag ich gern. Wenn man irgendwo in einem Gebiet neu ist und man fährt gleich alles mit dem Auto, dann übersieht man oft Details und so merkt man, da geht der Weg auch da und man hat eigentlich viel mehr und das für eine Woche ist das meiner Ansicht nach vollkommen okay. Voll egal. Das zweite Super. Metall ist sicher auffahren, das ist klar, aber wie gesagt, das erste Mal. Zurück, ja, praktisch. war echt perfekt. gut gute Tourenplanung, muss ich noch dazu sagen. Echt, danke, es echt gut gegangen. Ja. Echt richtig gut. Und da gibt ja tausend Wege mit Gassen ohne Ende. Und ja, wir haben echt fast immer bis zum Seeoche oder Talbodentrail ja, gehabt. Also echt, echt geil, ja. krass gut. Eigentlich waren wir gar nie. Ja. ja, also Wahnsinn, echt gut gemacht. Nicht wir haben viel geschafft, wenn wir für so, wir wollten jetzt halt da helfen dass wir ein bisschen so Grundlagen machen und so. Und jetzt sind wir jeden Tag so über 200.000 Höhenmeter im Schnickfach. Ja. Also, echt satt, das ist brutal, was da, was da zusammenkommt. Man hat da wieder ein paar hundert Höhenmeter abhill und tritt gemütlich auf. Es ist nicht so wirklich steil, es ist relativ viel Asphalt gewesen von der Planung her. Wir haben relativ wenig dran bis jetzt und es ist Wahnsinn. Man geht da wieder ein bisschen auf und da wieder ein bisschen und am Tagesende denkt man sich, krasse, viel mehr. Das sind wir zusammen, ja. ja. Und man <lacht> ist dann gar nicht so geschlagen eigentlich. Die Temperatur war sowieso top bis jetzt. Voll. Also, immer super gewesen. Und vom Wind haben wir es echt noch gestern richtig schlecht gehabt. Die Tage, die waren ein bisschen ja. blöd, aber nicht wirklich kalt. Also Nochmal da war es eh noch mal voll schön. Für die Jahreszeit. Ja, perfekt. Jetzt drehen wir noch einmal hier oben, dass man noch alles sieht. Nur zum Empfehlen. Nur zum Empfehlen, genau. Oh. <lacht> I'm gonna go wieder uphill. Ah ja, downhill gibt. Ja, genau. Dann wieder uphill ja, und dann wieder downhill. Das Banner schwenkt sich dann nur mit. Schreibungen oder? Gibt's. Haben wir jetzt, du nicht machst, darf jetzt noch nicht gemacht. Kommt der Chef genau. so. Jetzt gibt's einmal Käsewurst. Jetzt gibt's Essen. Hm. Ja, perfekt mit so einer Aussicht nur dazu, oder? Das schmeckt's. Gut. Ja. Schau mal. Schau mal, das bitte uhr. Das wird über Tage, Monate, Wochen. Okay. Das ist ein richtig geiler geil, Rauch, Rauche geschmeckt haben. Ja, ich habe nicht so viel, du. Kann so, Aber wenn den ein paar Monate und Wochen nachhängst, dann findest du immer. Weil ja, der stimmt. läuft da ja davon. Ja, das stimmt. Fast. Den gibt es noch dazu. Und dann gibt es noch Brot und nur Riegel und Obst. Speisen. Ja, genau, sie also speisen. Wohlzeitig. Gut, so. Jetzt kommt der. Könnt und Ja, super. Das ist der Banner Frank. Da unten ist der Lago Maggiore. Echt jetzt? Da. Laut deiner Infos schon, ja. Meine Infos war da gerade ist. Ja. Das war der Abend, genau. <lacht> oder da <der> oben? <Ohr. lacht> <Toh, super>. Ja, <lacht> so Spaß beiseite. heute. Das ist jetzt so so oder? lange Ja, toll. Gut. Passt. Dann schwenken wir da mal so weiter. Hat haben wir echt eine geile Fernsicht. Weil es gestern ja das Wetter nicht so ganz gut war, Ding ist jetzt heute halt echt ein bisschen besser. Da hinten ist der, ähm, der wo wir gestern und vorgestern so, waren. Das ist der Berg, du. Wie heißt der? Ähm, Monte. Wie heißt der? Hilf mir. <lacht> Ah, das ist der, den habe ich geschafft wegen der Schnee den da drunter. Dann sind wir da vorne Ochen und dann sind wir da, da oben. Und heute, wo wir auch schon da oben sind, sind Ochen und sind jetzt auf den Ochen. Genau. Jetzt fahren wir Ochen und müssen da hinten drüber. Dass wir dann wieder auch auf Lugano, -See Lugano See sind. Echt Ja. <lacht> das war jetzt <lacht> echt der perfekte <lacht> ja. Gut. Ja. Die, gab die Aussicht war super. <lacht> Das ist auch super okay. bei mir, wenn <lacht> die Augen zu halten. na ich habe die Augen nicht zu. Wir haben ein paar schöne Fotos gemacht. Und dann geht es Ich bin schon echt richtig gespannt. Ich wieder ewig lange Abfahrt ich muss dann das Rad jetzt bei guten Bedingungen maximal probieren. Also wenn es relativ viel Steigung hat, da die der meisten Höhenmeter auszuholen, weil durch das viel flach Ufer verliere ich natürlich Akkuleistung. Da war es interessant, was man schafft. Aber wie gesagt, so 2.500 Höhenmeter und bis zu 80 Kilometer gehen sie bei meinem Gewicht, ich knapp jetzt 90 Kilo mit dem Rucksack, und dem Equipment dann 100 mit Kamera. Das Radl 25, genau geht es aus. So viel mit Zwischeninfo zu der ganzen Sache. Aber rockt auf jeden Fall. Ja, ich habe noch zwei Striche. Genau. Du hast ich immer Conway. Eco gefahren, immer Echo, nicht genau. einmal auf zwei, und nicht einmal auf 100 500 Akku, genau. Genau, hat sie. Und A12 ging, Bombenradl mhm. aus Conway. Mega. Und für eine leichtere Personen perfekt. Das ist super leicht und super kurz und super wendig. Natürlich da, da ein Nachteil: fahren 29, beim Bergauffahren muss man aktiv vorne sein, extrem vorne sein. Bergab natürlich wieder der Vorteil. Und was halt natürlich noch ist, die Masse. Also man merkt natürlich mhm. also das Gewicht. Du musst technisch ja. schon fahren können sind diese Trails mit E-Bike nicht so berauschend wie jedermann. Also das merkt man mit dem Bio natürlich auch schon. Aber klar, wo ich da Schatten, Das war ja ist die Ehrlichen, die wollen mich so auf dem Ganzen. Genau, und wie viele Höhenmeter haben wir gestern ungefähr gehabt? 2000, so ungefähr. Gestern waren es so 2, 2, 2 3. Ja, ja. heute genau. dann sind es ungefähr so und ich bin auch komplett. Ja. Also ich habe sogar noch Stück gehabt, war wahrscheinlich ja. nicht mehr ewig gegangen, aber wir sind beide durchgekommen, gell? Ja genau, genau super gegangen. Ich das war was Abschleppseil mit, ich möchte gerne mit meiner Frau <lacht> abschleppen. Ich immer du jetzt Danke. Ein paar Tage her. Es ah. und jetzt schleppe ich sie dann einfach <lacht> Nein, es ist halt wirklich ein Problem, weil wenn einer noch einen Akku hat, wir können nicht mehr tauschen, jetzt habe ich ein Seil mit, wie gesagt. Und dann nee. wir werden wir schauen, wie weit wir das ist toll, oder Voll cool, geil! Am Gipfel ganz oben um geht auch so weg, da haben wir nicht gefühlt, weil da noch relativ viel Schnee drin war. Und Wasser. Wow, geil gemauert ja. cool. Wir haben schon einen Bunker entdeckt. Wir hoffen, gerade, dass wir da ziehen können. Schau, was wir gefunden haben. Krasses Teil, oder? Ja. Wow, mit Steuertüren verschlossen. Echt krass. Mhm. Wahnsinn. Fahrt man um die Kurve und dann finden wir sowas. Geil. Nichts an in der Munitionsbunker. Ja. Aber da vorne ist ein Wartflack. Wow, Riesigste, oder? Da war der Geschützter drin, um das reinhängen einhängen können. Geil. Wow. Ja, ich glaube, war nicht so pirrig, wenn du... Na. Rollen wir hier runter. Na ja. Offen. Aber ist noch Raum, oder? So. Nahrraum. Okay, das mich schon gewundert, jetzt sind die ja zehnfach versperrt. Ja, aber jetzt nicht. Ich glaube, das war in Kölk und jetzt zu. da haben wir noch das Gleiche. Ja. Aber wahrscheinlich wird es geil. Hey. Ja, das ist die Kanone noch da. Was ist Ich weiß nicht, Echt ganz gut gemacht. Also machst du den Besinnungsweg einmal oder diesen Kirksweg, der was jetzt eher so ein Besinnungsweg ist. Was? Was? Ich schon ja. und ich heute auch Kaffee und See. Aber ganz viel was los an der Uferpromenade. Also, das da spielt ja. sie so brutal. Ja. Voll der Aber der haben wir noch Platz hat, ja. der klang echt nett ja, auf jeden Fall War ein sehr cooler Tag. Zum einem dass dann Kaffee links nimmst und die Kamera rechts ne? hat. dann musst du über das ganze Ja, gelangen. Ja, siehst da Na, gewaltig. <lacht> ja, es ist nicht schnell gegangen. Go. Ja, auf jeden Fall war richtig cool wieder. Ewig lange haben vorher nur Akku. Also, echt nur Akku, gell? Ich glaube nicht mehr, wenn du <lacht> Das ja, stimmt, okay, passt. Ja, aber wir waren eigentlich schon im Hotel. Wir sind kalt gefahren. Lassen wir jetzt noch einen Kaffee trinken. sind mit prozent da, also, wo man kommt, ist nicht von, ja. aber stimmt ja gar nicht. Ist wichtig, ob ich sehe, die Gove hat auch nicht eine öffnen. Es kann sein, dass die auch jede Sekunde aus ist. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder Kommentare, wie immer. Und wen? ja. wenn uns dann wieder alles geht. Ja, passt. Bis zum nächsten Mal. Wechsel was sonst. Ciao. Ciao.